Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Was ist ein Rollstuhlfahrer in Kannibalendorf? Essen auf Rädern! Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe, euch hat er geschmeckt. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da, schaut auf mabacherTV, meiner Facebook-Seite vorbei. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Nicht vergessen, Lachen macht lustig.